So lüftest du das Geheimnis mit deinem dritten Auge. Während deiner spirituellen Reise öffnet sich dein drittes Auge und du beginnst etwas Interessantes zu bemerken. Jedes Mal, wenn dich jemand triggert oder verletzt, wird dein drittes Auge zum Auge der Wahrheit. Jedes Mal, wenn mich jemand stark triggert oder verletzt, versucht seine oder ihre Seele mir tatsächlich einen großen Gefallen zu tun und schickt mir auf einer höheren Ebene viel Liebe. Jede Seele, der du in diesem Leben begegnest, hat bereits vor deiner Ankunft auf der Erde einen Seelenvertrag mit dir geschlossen. In den meisten Fällen, wenn dich jemand triggert, kommt ein ungeheilter oder verletzter Teil von dir an die Oberfläche, um geheilt und befreit zu werden. Dieses geschieht, um deine Evolution auf der Erde zu unterstützen. Wenn du getriggert wirst, wird der Schmerz freigesetzt und du wirst im Wesentlichen zu deiner höheren Version von dir selbst. Die meisten Menschen sehen es jedoch nicht so. Sie vergeben nicht und nehmen es persönlich. Der karmische Zyklus setzt sich zwischen den beiden Seelen fort, bis einer von beiden beschließt, in die Liebe und Wahrheit zu kommen, um sich weiterzuentwickeln.